Ja, und willkommen. Mein Name ist dann die ULP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir das Spiel durchgespielt, also die Story. Und ja, Majin Bu ist erledigt. Wir können jetzt machen, was wir wollen, und ich muss erst mal gucken, was wir alles machen können. ne? Ich würde sagen wir machen natürlich alles in tales of vesperia style wer ich schalte euch einfach jedes mal ein wenn ich irgendwie was finde was ich denke ist aufnahme wert irgendwie so neben oder sachen die ich finde oder so was und ja ich würde ich würde dann sagen wir fangen dann direkt mit diesen Erinnerungsfragmenten fragmenten an davon dürfen ja eigentlich auch nicht mehr so viele übrig bleiben ne? und ja ich schalte euch dann jetzt mal ein wenn ich einen davon finde und dann gucken wir uns die mal an, ne? so, fangen wir mal an. Son goku in Pinguinhausen. General Blue versucht, mit den Dragon Balls zu entkommen, wird jedoch von Son goku verfolgt. Schließlich treffen die beiden in Pinguinhausen ein. Dort freunden sie, äh, freundet sich Son goku mit einem gutherzigen kleinen Mädchen namens Arale an und besucht ihr Haus in der Hoffnung, seinen Drachenradar repariert zu bekommen. generell Blue erscheint und nimmt Arale als Geisel, um sie gegen ein Flugzeug einzutauschen, das er für die Flucht nutzen kann. Aber Aralee ist voll überpowert, deswegen bringt das nichts. So, ich sehe euch beim nächsten dingen an. So, habe das nächste Ding gefunden. Hier oben. Son Goku fürs Jackie Chun. Son Goku arbeitet sich problemlos bis zum Finale seines ersten Kampfsportturniers vor. Sein Gegner, der mysteriöse Kampfkünstler der kalim hat Jackie schon Son Goku gibt im Kampf alles, weiß jedoch nicht, dass es sich bei seinen Gegner um seinen Meister handelt. Muten Roshi, der gegen kleine keine seiner Schüler verlieren will, tritt in entscheidenden Was? Tritt ihm entschieden entgegen. So während des es verweilt sich so schließlich in einen wehaffen der kampf geht weiter bis beide Kontrahenten so viel energie verbraucht haben dass sie kaum noch stehen können und dann hat er gewonnen mut also geht schon und er hat im mond in der luft gejagt. romantiker romantische abende erledigt laut dem oh, war denn da laut dem äh, ansager äh, was Okay. Alles klar, gut. euch beim nächsten. Ja, ich habe noch eins in diesem Gebiet. Geil, ne? Sonnenschutz. Im Finale des Kampfschau-Weltturniers erleben die Zuschauer einen beeindruckenden Darbietung von Goku und ans Kraft und Können. so kann die Oberhand gewinnen, doch tension ansetzt die Sonnenfaust ein der glaubt dass Goku vorübergehend geblendet ist geht tension an zum angriff über allerdings hat Goku muten rossi sonnenbrille benutzt um seine augen gegen die technik abzuschirmen ja das ist klar so nächstes gefunden Bohum in namensdorf wachstum schub drei jahre nach dem vorherigen wettbewerb ist das 23 kampfsport welt endlich im vollem Gange. gange Goku und seine freunde haben sich seit ihren letzten treffen beachtlich weiterentwickelt am meisten gilt dies für Son Goku, der jetzt wesentlich größer ist. In Verbindung mit seinen Turban, der seine charakteristische äh, Frisur verbirgt, führt es dazu, dass sie ihn anfangs niemand erkennt. Was für Freunde, ne? Warum überhaupt? Einfach nur, um geheimnisvoll zu wirken, ne? Mein Gott. Er ist so geheimnisvoll. Oh okay äh, nächste so, nächstes ding gefunden boom quittenwald taube bei sagt bye bye wird dann zu ciao bei bei sehr gut nachdem er trainiert hat meister quitte das heilige wasser abzunehmen kann so tau bei bei ihrem zweiten kampf besiegen tau bei versucht einer möglichen niederlage aus dem weg zu gehen indem er fortauscht aufzugeben und seine granate auf zum wirft als er abgelenkt ist die feinen Techniken des Attentäters scheinen anfangs zu funktionieren, doch Sangoku reagiert geistesgegenwärtig und tritt die Granate zu tau -Bai -Bai zurück. Davon explodiert sie mitten im Gesicht des Attentäters. Und dann wurde er zu schau bei So, oh, was gibt da scheint man einfach hier so zu finden. Ja, jetzt. Ja, ist klar. Ja, okay, ist gut, Son Goku. So, ich habe noch einige ausfindig machen können. Hier ist die erste Kampfsport-Massaker zu Beginn des 22. kampfsport weltturniers Wird ein finsterer Plan in der Tat umgesetzt. Der böse Dämon könig Piccolo, der einst die Welt in Angst und Schrecken versetzt hat, ist zurück und will unbedingt die Dragon Balls in die Hände bekommen. Dafür steht das Kampfkünstler äh, ein Risiko für ihn darstellen können. Und weil er nicht erneut versiegelt werden will, nutzt Dämon könig Piccolo das Weltturnierregister um einen früheren Teil frühere Teilnehmer zu ermitteln. Also lässt er seine Schergen. Kämpfer jagen. Das erste Opfer ist Krelin. Welche nur Register? Ja, ist es Giran? Da waren doch Dinosaurier, ne? Oder Drache oder was auch immer so. Die sind alle ja in unmittelbarer Nähe. Deswegen gehen wir auch direkt hier, die einsammeln. Okay, dann fehlt mir glaube ich nur noch ein Einziges, wenn ich alle hier gesammelt habe. So, Boom. Kranisch schulen Grausamkeit. Die Schildkrötenschule tritt beim 22. Kampfsportweltturnier gegen die Kontrahenten der Kanich-Schule an. Der, wer springt da die ganze Zeit? Der Herr der Kaniche, Gründer der Kanich-Schule und Rivale von Muten Roshi, lässt seinen Schüler tension und so kämpfen. Beide tragen die gleichen Uniformen und hüten und verspotten Muten Roshi und seine Schildkrötenschule. ich schulen -But. Was ist da draußen los? Wir haben schuh was machst du? Ja. So. jetzt Ist hier zum Auto ganz am Müllen, Boom, Upsa. Tension an. Die schildkröten und die kranich treten sich Auge in Auge gegenüber, als son goku und Tenshinan beim Finale des 22. Kampfsport-Weltturnier aufeinandertreffen. Tension hat zuvor die hinterlistigen Taktiken der Kranich-Schule ausgiebig genutzt, kann durch seinen Kampf gegen Sonoku jedoch zu einem wesentlich ehrenhafteren Kampfkünstler werden. Äh, die Kontrahenten beginnen einen epischen Kampf, der beide bis an ihre Grenzen bringt. Schließlich endet der Kampf und der Sieger wurde dadurch bestimmt, dass einer der beiden etwas mehr Glück hatte. Ja, da wurde von vom Auto getroffen. So und das hier ist hier. Dann gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Da sind jetzt keine Gegner und so in der Nähe. Oh Gott. <lacht> und ja, danach fehlt uns glaube ich nur noch ein einziges Ding und ich weiß nicht, wo halt ist im Moment. Also ich gehe schon hier mit Notizen und so ran, markiere mir irgendwie, wo ich überall mit ein Baba geredet habe, wo sie gesagt hat, war oh, schon genug. Also irgendein Gebiet fehlt mir noch was und ich weiß nicht wo. Bis jetzt, aber werde ich auch noch finden. So. Boom. Beschützer des Pira Piratenverstecks. Äh, das Sachenradar zeigt an, dass sich in der, nächst der nächste Dragon Ball im Meer befindet, also begeben sich Son Goku und die anderen unter Wasser. Sie werden von der Red Ribbon angegriffen, können jedoch in ein Unterwasserhöhle fliehen, bei der es sich zufällig um einen verlassenen Piratenversteck handelt. Die Gruppe durchquert das Versteck, wobei sie verschiedene Fallen umgeht. Schließlich wird sie von einem Roboter begrüßt, der auf eine Eliminierung von Eindringlingen programmiert wurde. Ja, und dadurch haben wir ja die Gegner. Im Spiel erklärt bekommen. So, dann suche ich jetzt noch mal letzte. Hoffentlich finde ich ja auch noch irgendwann. Also sehen wir uns gleich. So, ich habe das letzte Teil gefunden und das hat überhaupt nicht lange gedauert. Nein, ähm, und zwar hier. Da war schon auch für Karte eingezeichnet. Ich habe Orenai Baba irgendwo gesucht und der gesagt, ja, sag mir mal, wo ihr was ist. Er hat gesagt, nee, und ja damit bin ich alle Gebiete irgendwie mal durchgegangen, so in der Aufnung, dass ich schon irgendwo eins gekauft habe, aber noch nicht abgesucht habe. Und ja, dann, damit sagt sie dann immer noch so, ja, du hast, du hast schon alle gekauft und so. Und ja, und ich wusste jetzt nicht, dass hier noch eins ist. Und jetzt habe ich das hier gefunden. Jetzt, bitte lass mich nicht in die Quest da reinlaufen aus Versehen. Und ja, da ist das letzte Ding. Wählerische Wahrsagerin, Son und die anderen sammeln die Dragon Balls, um Bora wieder zu beleben, wieder äh, wiederbeleben zu können. Allerdings selbst mit dem Drachen die letzte Kugel nicht finden. Also dann stellt Mutnorschi der Gruppe rein Baba vor. Wasagreen Baba besitzt eine magische Kristallkugel, die es ihr ermöglicht, Objekt zu finden, sogar in die Zukunft zu blicken. War was Kristallkugel? So, damit haben wir alle von den Dingen an. Leider nichts bekommen. dreck So Gegenstände habe ich jetzt aber alles. Das ist ja schon mal sehr nett nee, habe ich auch nichts für bekommen merke ich gerade was gibt mir das so, welt da fehlen mir nur drei sachen aber hat irgendwie was damit zu tun dass ich irgendwie weiß nicht dann muss ich irgendwie alte beißt mich krabbel kam als 20 und ja äh, erinnerungsorte haben wir aber alles gut muss ich nicht mal nach denen ausschalten und ich weiß ja noch was wir als nächstes machen werden und ich sehe euch dann, wenn ich dann da bin, ne? Also, jetzt habe ich die Belohnung bekommen. Geil. Ähm, also ich sehe ich dann. Bis gleich. So, diese Mission hat nur die Level-Anforderung 50. Ich meine, das könnten wir doch mal hier ganz locker flockig schaffen, ne? Gut. Hier müssen wir, glaube ich, hin, ne? Man sie in der Gruppe nicht fortsetzen. Okay. Ich dachte, dieses Zeichen mit Schwanks drüber. Heißt, dass ich Trunks mitnehmen muss, aber anscheinend nicht. Ja, so. immer euch beiden mal gut so in Der Gruppe nicht fortsetzen, was zum? nehmen wir, weil sie nicht mehr geht. So, ah, okay, keine Ahnung, <lacht> wo wir überhaupt nicht gesagt. Ey. Moment mal, wie schaffen wir es, dass sie kommen? Trunks, Papa, was machst du? Oh, ich. Äh, mh, er verschweigt mir irgendwas. Okay. Warum ist empfohlene Stufe 80? Egal. Machen wir jetzt einfach. Toll. sind wir wahrscheinlich jetzt voll auf fresse Oi. Pass auf. Trunks, du verschweigst mir noch etwas, oder? Nun ja ich habe ähm, eine ziemlich tolle person gesehen eine ziemlich tolle person ja am rand der westlichen Hauptstadt war ein total cool und stark aussehender krieger was ein stark aussehender krieger ich habe gedacht dass er sogar stärker als du sein könnte Ach wirklich interessant Dieser krieger muss ja mal etwas drauf haben wenn er sich wenn er dich beeindrucken kann als ob er tatsächlich stark so nicht werde ich herausfinden aber oh, äh, viel glück papa Okay, starten wir einfach eine Mission, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, aber am Rand der westlichen Hauptstadt. Alles klar. dass mich ran, einfach so ein red ribbon typ irgendwie, so ein Typ. Und ja, Na ja Ich wollte eigentlich nicht in die Level 80-Mission hier reinrennen. Ne, das wird wahrscheinlich jetzt voll wehtun. Pass auf. Ja, das ist doch schon ganz schön heftig hier, wenn der Levelunterschied schon so weit auseinander geht. Aber mal schauen, vielleicht kriegen was es ein. Ich habe genug sensor -Bohnen. Also, ja, mh, ich wollte eigentlich nur nicht so machen, weil die Level 50 ist so, äh, da wird schon klappen level 73 das ist ordentlich erfahrungspunkte für vegeta und kalin und Tension an son Gorn ist ja schon level 80 der braucht nicht mehr so viel erfahrungspunkte son goku ist glaube ich auch 71 ne? ähm, son goku du bist du so auch gekommen wegen neugier oder irgendwie so oh, Vegeta. kakaot nein das kann nicht sein der total cool und stark aussehende krieger aber Kakaot. Glaubt Trunks wirklich, das ausgerechnet Kakarot stärker und cooler ist als ich? Was ist los, Vegeta? Halt den Mund! Das werde ich nicht akzeptieren, auf keinen Fall! von sprichst du da? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin hier, weil Son got mir gesagt hat, dass er ein richtig starker Typ in der Gegend wäre. Was? Das heißt, du hast das gleiche gehört wie ich? Und jetzt, der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ihr beide? Oh hey, Kinder, wollt ihr euch, den, wollt ihr auch den starken Krieger sehen? eigentlich nicht papa der starke krieger sind in Wirklichkeit wir was äh, okay naja ihr seid zwar stark aber ich dachte ihr meint jemand anderen Trunks, zum ihr habt wir haben uns ausgetrickst. warum habt ihr das gemacht nun ja ähm, wir waren uns richtig wir haben uns richtig ein zeug gelegt, um stärker zu werden aber es gibt niemanden gegen den wir kämpfen können ja wir wollen einfach nur gegen euch kämpfen und alles geben wir erbärmlich. hey immer mit der ruhe wie geht ich will es ihnen nicht. Es ist bestimmt schwierig, so viel Kraft zu besitzen und um sie niemand ausprobieren zu können. Tut uns leid. Ich finde es nicht gut, so eingelegt zu werden. Damit ihr gehören mich auch nie wieder belügt, werde ich euch zeigen, wie viele Nummern ich für euch zu groß bin. Hm, meinst du aber, du willst gegen uns kämpfen? Jetzt ernsthaft? Macht euch bereit. Trunks. Gut, dann mal los, am Ha ich mir schon gedacht irgendwie Tada, boom baby der allmächtige ist super gott hat seinen heftigen ersten auftritt was Ach ja stimmt sie können zum super zeichen 3 werden das wusste ich nicht Tja, du warst ja auch tot ne, hier du kannst vielleicht von den eigenen kind den hintern versucht kriegen wie verdammt niemals werde ich gegen ein paar quengelige gören verlieren da. Oh, ich muss mit zum goku ja der vermeint auch direkt. sehr gut okay aber ein gegner naja ich habe was. oder habe ich was gegessen ich, mein, ich habe danach wieder geladen also ich wollte irgendwas ausprobieren deswegen oh. Oh, ich dachte was betäubt das heißt so aus so müssen wir aber während der verbandung kurz den rücken kratzen Hat niemand gemerkt ich dann gut denkst du als medaille nicht schlecht ganz nebenbei können die beiden ein bisschen erfahrung brauchen. aber ich wollte eigentlich meine anderen hoch, und die eier noch so auf so richtig niedrigen leveln herum es werden die stärker nur noch stärker ist irgendwie ironisch genauso in der Serie auch, ist. Ja, jetzt bekommen all die Attention, die anderen gammeln einfach auf den billigen Plätzen nach oben. Um okay, ich sehe dich nicht. Mach den baum weg. Muss war ein feiner Flash. ich meine nicht mal eine frage so gehen ein paar erfahrungspunkte kommen sind beide immer noch gleichen level finde ich gut aber, aber ich dachte wir können auf jeden fall gewinnen wenn wir zum super seit drei werden hat schon echt ein paar marken stimmt's vegeta entfang steckt viel mehr kraft als ich gedacht hätte ja wenigstens weiß ich jetzt wie cool und stark mein papa ist hm. Jedes mal lasse ich euch ausnahmsweise durchgehen. Wenn ihr aber noch mal sowas absieht, gibt es richtig Ärger, verstanden? Alles klar. Und die Kinder sind wesentlich stärker als ich dachte. Hm. Also, es wäre doch toll für die Kids, wenn wir ein Turnier veranstalten, bei dem sie kämpfen können. Ich kann mit Boomer über die Einzelheiten sprechen. Sie ist reich, also kann sie uns vielleicht dabei helfen, irgendwas in der Art auf die Beine zu stellen. Diesen Blick kenne ich. Was soll das du jetzt vor, kakaot hm, das ist ein Geheimnis. Okay. So, jetzt bin ich aber immer noch nicht über diese andere Quest gestolpert, die ich eigentlich machen wollte. Ja, ich habe gesprungen, so was dagegen. Kakao? gut, dann sehen wir uns in der nächsten Quest wieder. So, ich habe mir mit den Dragon Balls wieder einige Bösewichte belebt und ja, ich würde sagen, wir kümmern uns mal um den ersten und zwar King Cold. Dafür müssen wir ja irgendwie Songo an spielen. Also, ja, warum nicht? Komm, machen wir dich mal fertig, weil dann kriegen wir neue Seelenabzeichen und so und die sind gut, um stärker zu werden. Also, ja, ähm, offenbar lebe ich noch. Ich habe zwar keine Ahnung, was passiert ist, aber meinen Männer scheinen auch zu leben king Cole trainieren die gefürchteste aller familien hm, heißt dass ich habe meinen tod nur geträumt ich schätze ich sollte warten bis meine männer von der erkundung zurück sind oh. entschuldigung was ist er denn? du magst den großen king Cole so flapsig anzusprechen aber ich habe mich klar ob du vielleicht mit mir trainieren könntest. wie bitte ihr scheint auf den rückständigen Planeten keinen scouter zu kennen du weißt also gar nicht wie gefährlich ich bin wenn wir kämpfen würden würden innerhalb von sekunden kleiner als aus dir machen würde ich kleiner aus dir machen ist in ordnung ich will dass du mir alles entgegensetzt was du hast du gefällt mir eine derartige ignoranz mir noch nie begegnet aber wenn du übrigens gegen mich kämpfen willst musst du dich erst in indem du meine elite besiegst hoch ist das alles ihr primitiven eingeboren seid wirklich faszinierend meine männer sind über den gesamten planeten verteilt um ihn zu erkunden ich sage dir, wo sie sind. Du kannst sie aufspüren. Okay, ja super. Er klingt schon wieder sehr nervig. Bei den gesamten Planeten, jetzt sagt nicht. Meinst du jetzt... Die werden wohl nur hier sein, oder? kommen Wenn nur in dem Gebiet sind, dann kein Ding. Ich glaub, das sind nicht die richtigen, ey. Gott, ich will eigentlich solche Nebenkleinigkeiten vermeiden, damit wir ja vorankommen. Dann kommt wieder so was ja, So, also das waren nicht meine richtigen Gegner, waren glaube ich irgendwie so ein Random, die mich hineingeflogen sind. Wenn ich einfach nicht mich in Ruhe lassen kann. ist oh, der wird geheilt ehrlich oh. da ist noch einer ehrlich wie geht mein tp gar nicht richtig runter habe ich sorgt für aber er Noch ein Ding ehrlich? da. Wir sind jetzt Kredin So, wo ist jetzt? Und denn, ja, da mein Gott, muss ich ganz genau irgendwie ja. Ja. Wir jetzt noch mal. ehrlich, der Kampf hat gerade erst begonnen. Die tun schon irgendwie Leute hier rufen. Da es nicht. In die Fresse. Er ist einfach verschwunden. Dieses aus die Seite. Noch schau so, ja dass mir hier glaube ich wieder gesehen. In die Fresse. Boah. Die haben ja noch weniger Erfahrung gegeben. Ja, so, jetzt würde ich am liebsten gegen die nächsten kämpfen, ohne hat mir da vorne irgendwie welche dazwischen kommen. Weil kostet schon wieder nervig Zeit. Also und hat alles nur dafür, damit ich gegen King Cold kämpfen kann, ne? Also warten wir da wieder schon welche direkt davor. Zum Glück habe ich die nicht auch geschwägert. Hi. Ich habe gar, hab gar nicht mehr blocken gedrückt. Ich habe gedrückt. Das heißt nicht blocken. Und verschwinden die einfach so ins Nichts. Alter, warum macht der angst so Schaden? Äh. Warum kann man eigentlich Key abfeuern? Die machen einfach so einen kleinen Seitwärtsstrich und dann weichen die damit aus. Ey. So wesens dauern die Kämpfe nicht so lange, so noch einer. Ich hoffe, alles ist der letzte. Ne? Wenn ich gesagt habe, sie sind auf dem ganzen Planeten verteilt, und das, wenn ich jetzt wirklich den ganzen Planeten absuchen muss, wegen irgendwelche Leuten, ne? dann ist mir ein bisschen zu nervig. Also kommen ist der letzte, ne hi ich kann ihn nicht ernst nehmen. Wieso irgendwie weiß ich nicht. Schon so da stehen mit ihren Armen so. wir an Abend so. Können voll was. Ich habe auch schon einige von diesen Trainingseinheiten gemacht, wo man irgendwie so Skills lernen kann bei C21 und weil ich habe nur die ersten so bis so Level 60 und so ja gelernt. Ja, dann kann ich irgendwie Skills freischalten, die jetzt nicht so dolle sind, aber dann haben wir auch mal erledigt, ne? Ja, die ersten, die waren irgendwie voll einfach, ich habe mit ein irgendwie zwei Balken oder so abgezogen mit Songoku und Co. War schon ein bisschen krass. Gut, das sollten alle sein. Zeit, zu ihrem Boss zurückzukehren. Ich habe sie alle erledigt, genau wie du es wolltest. Was? Wie kann das sein? Du hast sie alle besiegt? Den Quatsch glaube ich nicht. Du bist nicht mal dieser Super Saiyajin. Hoch, ich bin ein Super Saiyajin. Was? Aber ach ja, äh, habe ich wohl vergessen dir zu sagen, ich bin Son an der Sohn des Super Saiyajin Son Goku. Was? Du willst jetzt gegen mich kämpfen, um meine Stärke auszutesten? Das ist Absurd. Das sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie habe ich noch nie an in diesen äh, Son goku klamotten gesehen als Super Saiyajin. Man sieht ihn eigentlich immer nur mit in seiner äh, Mystic-Form, heißt das so inoffiziell, glaube ich. ne ich habe mich vorgemerkt, einen Super Saiyajin zu kämpfen. Ich glaube, ich kann deine Stärke jetzt besser einschätzen. Da ist jetzt nicht mehr Freezer, mein Sohn, sondern du. Du hast die Ehre als stärkster des Universums verdient. Hä? Heißt das etwa, du wirst mit mir trainieren? Ich bedachte dich jetzt als meinen Sohn. Und da ich eine treu sorgender Vater bin, kann ich nicht gegen mein eigenen Fleisch und Blut kämpfen. Das verstehst du doch sicherlich. Willst du das, das ernst? Natürlich mache ich das ernst. Und ich verspreche niemals meine Hand gegen einen Erdling zu erheben. Und daumen, junger song Hoffe ich wirklich, dass der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Er <lacht> Ihr habt das doch nur gemacht, weil er keine animation für den extra programmiert hat als kämpfer ne ich sehe doch schon ja hier eiskalt dadurch eiskalt steht erst ja, klingt cold so cool und aber die quest erledigt dann sehen wir uns ja nächsten wo wir wahrscheinlich gegen die cyborgs kämpfen werden also bis gleich so da unten haben wir c20 und ja da muss ich son Goku steuern machen wir den alten Herrn fertig und ja ist bei seinem äh, Labor seinen zerstörten ne. mir ist übrigens aufgefallen wenn ich bestimmte Charaktere im Team hab unten rechts sieht man gruppenbonus Gruppenbonus Schildkrötenschule dann äh, ja bekomme ich Bonus äh, das habe ich auch noch nicht gewusst also gut zu wissen so am Ende des Spiels und ja machen wir mal und kümmern uns um den alten Herrn ja hey Leute was habt ihr vor trainiert ihr gerade zusammen Son Goku, <lacht> ja, der ist bestimmt nicht sehr freut. Schatten der Red Ribbon Armee. Hey, Dr. Gero, was machst du? Trainierst du wieder einmal demonstrierst du enorm Mut, mir unter die Augen zu treten? Und was ist das für ein Unsinn von Training, von denen du da redest? Machst du dich etwa bei mich lustig? Nein, ich respektiere dich. Ich meine, du hast so einen Riesen wie Ach, die Achti, meinst du etwa C8? Erzähl kein Blödsinn, von all meinen Fischlingen ist er der Schlimmste. Hey, red nicht so von Achti. Vor allem er... Warte mal, er, er nennt ihn Achti. Merke ich gerade. Klappe, er ist überhaupt nichts Besonderes. Er und die anderen sind alles fehlschläger Sie haben ihre Triebe nicht im Griff, aber C19 hier ist anders. Muss Songoku töten. Vegeta hat schon mal seine Nase in Dinge gesteckt, die ihn nicht angehen, aber diesmal nicht. Wir werden gewinnen. Hey, das ist doch endlich mein Wort. Ich hatte schon darauf gehofft, unseren Kampf wenden zu können. Steig mal von deinem hohen Ross. Das ist kein Freundschaftskampf. Du hast mit mir und du hast es mit mir und C19 zu tun. Zwei gegen ein, nämliche Nacht. Da wieder ein Pferd auch, oh, Mann. Aber ja, um oh Gott, ich merke gerade, sind ein Level höher als ich. Aber ich bin ein dreifacher Super Titan. Aber ich kann gar keine key -Angriff, ich, einsetzen. Hey, immer so einen kleinen Seitwärts. Uni Ich hoffe, der Kampf wird nicht so schwer wie damals gegen C 20 äh. oh, mein Key, mein Key, ich wollte dann aufladen. Oh, das wird nervig. Okay, ist gut. Nachher, ja, ich erinnere mich. Oh, ja. aber jetzt absorbieren C20, habe ich gesehen. Ich setz aber kein key ein. Oh okay dafür dass der kampf ist ein bisschen schwieriger deswegen muss ich jetzt auch nicht irgendwie so ein mist machen wie bei king cold bin ich schon mal sehr gut meine kie so schnell runter ein einfach ein super Saiyan. Ich find die pose so geil ne? ich in diesen rage muss Boah, ich habe gerade wieder mein ding ja auf mich zu unterbrechen nur oh, junge er ja, kann es sein dass ich jedes mal wenn ich in diesen rage muss gehe irgendwie am meisten auf das krieg ja man soll doch genau umgekehrt laufen so, ich habe viel mehr schaden heraus können man so so, könnte auch eine gegen die dame absorbieren ist so, das ich muss den einsetzen Ich glaube, ich war super sauer weil meine key gehen so schnell runter. Ja, ist auch schon viel besser. Weil ich mache viel weniger Schaden. immer äh, äh, weiter. Ah, das jetzt zu dir komme ich gleich, ey. so lange dauert bis ich die kaputt kriegt ne? ich hätte ich doch irgendwie was anderes erst machen sollen habe ich mal zweifachen verwandelt ich da ein bisschen nicht mehr so lange jetzt war oh, warte ehrlich Jemand hat voll volle möhre getroffen. Okay. ich gut, als super sei search irgendwie andere animationen in dieser form form das mal ab zu absorbieren. Na, na dieser spammer Versuche mal, das hier ab, kann ich gar nicht. Ja, ich habe so auf dich richtig. Hau dann kannst du mich nicht die ganze Zeit abschießen. Das ist aber auch echt. Ich kann ja gar nicht den Los hier auf das Das ist dazu zu absorbieren. Man schlägt kannst du Ah. Oh einen anderen Angriff dafür. somit packt er mich nicht die ganze Zeit und tut meine Dinge ja absorbieren. Ey. Ja. Ich konnte einfach damit so. Ja. Das haben wir ja wohl ein bisschen mehr Übersicht hier. Aber ja, hat er, sie kaputt. Kriege, ne? oh. War genau wie in diesen einen training simulations -Dingen. Ja, die gegner haben ja zwar immer nur so einen Schaden gemacht, ne aber die haben die ganze Zeit auf mich geballert. Ey. Ich gehe, ich muss ja immer gegen drei auf einmal kämpfen. Ne? Ich gehe dann auf einen los, dann kommt. Da kommt ein anderer und ballert mich die ganze Zeit ab, ey. voll nervtötend. Ja, da habe ich kommen gesehen. ist no. so, das? War knapp. Ja, wurde noch getroffen, ist klar. warum ich kriege ich ein paar Level ups hier. Ey. Habe ich überhaupt diese fähigkeit wo ich gegen stärkere gegner mehr schaden mache gegen höher levelige ich hätte ich gebrauchen können ja gut. mist das war ein großartiger kampf In einer stelle wäre ich mir nicht so sicher eines Tages, eines tags werde ich den ultimativen zeit schaffen der ich ein mal erledigt Hast du da schon. Ach wirklich, da habe ich ja endlich was, auf das ich mich freuen kann. Was? Du, du lässt uns einfach gehen? Ja, du hast doch gesagt, dass du jemanden baum willst, der richtig stark ist, oder? Lass mich warten. Lass mich nicht warten. Ich will unbedingt gegen diesen Kerl kämpfen. Für diesen Fehler wirst du teuer bezahlen. Klingt gut, ich kann es gar nicht erwarten. Mein Gott, Son Goku. Wie blöd kann ein Mann nur sein? Da frisst dieses Gripsbrot. So und die beiden, alles klar, Gott. Dann sehe ich euch bei der nächsten Quest wieder. Außer ich nur ein Level Up von irgendwas, aber ja, eine Gruppe hat sich schon wieder aufgelöst. Mann, gut. Okay, ich sehe ich in der nächsten Quest. Okay, weiter geht's. Diesmal kümmern wir uns um Babidi und seine Crew ganz schön viele sind, sehe ich gerade. Oh Gott, ich muss sie alle erledigen. Ne? Pass auf. Ja, noch nicht mal, dass ich gegen Jammu und Spopovic kämpfen muss. Irgendwie. Hör zu, ihr beiden. Ich will, dass ihr diese niederträchtigen Erdlinge leiden lasst. Natürlich, Lord Babidi. Jawohl, Sir. Hey. Kack, du bist es. Die führen was im Schild, oder? Ach, wat. Guck sie ja auch an, die sehen doch voll nett aus. Niemand wird mich davon abhalten, diese Welt zu beherrschen. Diese Reaktion plant ja also etwas, oder? Ruhe! Ihr habt eure Lektion immer noch nicht gelernt. Das Universum vergibt euch nicht. Vergebe ich nicht, was? Das Universum vergibt ich nicht, was? Egal. Was? Du bist eine Art Verteidiger des Rechts? Wie? Wow, das erinnert mich an die Zeit als großer Heiermann ja, Egal. Genug, eure teuflischen Pläne enden ja. Nein, du wirst mich nicht eingreifen. Äh, ihr zwei, sorgt dafür, dass er mir nicht in die Mäh kommt. Ja, Sir. Moment. oder oh nein, das tust du nicht. Musst du schon wieder einer g unterzogen? Du arbeitest wieder für Babidi, aber er hat äh, dich doch zuvor getötet. Halt im mund wenn wir uns nur an die Starken halten, werden wir überleben. Was kaum in der lage zu kämpfen als wir bei dem welttourneen die all die energie abgesaugt haben ein schwächling wie du hast ja nicht zu sagen nun der grund dafür weißt du was ich zeigst dir einfach <lacht> Sehr gut. also gut Trottel, hier komme ich warte spot wie der keil ist kein schwächling du machst Witze oder äh, aber warum zum teufel steht er da herum? das reicht wenn er nichts unternehmen werden wir es muss ich euch muss nicht gegen die kämpfen wahrscheinlich auch keine kampf animation und so ne ja ich habe so und green als unterstützung ausnahmsweise ich gesagt belieben kommen äh. äh, äh. bank zerstörer dieser war nicht wie jemand aus? Vielleicht jetzt durch Babi zerstörter um nennen sollen, aber kann aber nie im Leben alles gewesen sein. War viel zu wenig. Was zum kann diese Kraft? Was ist alles? Geht glaube bestimmt noch weiter. Pass auf, What, das ist alles okay nicht da ich was dagegen hab. also wer kommt als nächstes oh, gar nicht gut gar nicht gut verschwinden wir hm, moment mal kein Fall, wir sind raus ja wir wollen nichts mit euch zu tun haben wir werden so leben wie wir es möchten bis dann okay und weg sind sie naja sie wirken nicht gerade wie die guten aber ich bin mir nicht sicher ich bin mir sicher dass sie ich mir um sie keine sorgen mehr machen muss aber bei die, bei dem muss ich vorsichtig sein. Egal, der ist weg. Einfach so ganz schnell erledigt, finde ich nicht schlecht. Gut kann man machen. Ging sehr flockig, locker flockig. Und ja, dann sehe ich euch beim nächsten Mal weiter. Ob das jetzt in dem Partner ist oder im nächsten, keine Ahnung. Aber ich sehe euch.